Hallo, ich bin Lena. Ich bin eine deutsch-französische Freiwillige des französischen Jugendwerkes. Ich arbeite in saint faul in einem Lycée, im Schulbereich also, und äh, mir macht der Freiwilligen Spaß, weil ich neue Leute kennenlerne, neue Orte und offener werde und so auch offener auf neue Menschen zugehen kann. Der Freiwilligendienst vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, das klang schon mal spannend. Also für Leute wie mich. Man kann sich sozial engagieren, für ein Jahr in Vereinen, Schulen oder Unis und man bekommt sogar Geld dafür. Aber was ist eigentlich das Deutsch-Französische Jugendwerk? Das FH steht einfach für mich, für Austausch und deutsch-französische Freundschaft. Ça me permettait d'avoir un suivi pédagogique. Ça me permettait d'avoir une aide financière. Ces trois mois en Allemagne, j'ai appris tellement de choses et pas seulement la langue. C'est vraiment une trône ici à se dire. Je n'ai pas ne pas Pratiquer la langue au quotidien, se débrouiller et finalement ressortir Ich habe dann geguckt, was es noch so macht und anbietet, zum Beispiel Praxis. Salut, moi c'est Jérémy, j'effectue un stage en ce moment grâce au programme Praxis. Et lors de ce stage, je suis stagiaire journaliste dans une société de production de films documentaires. Et donc je suis basée à Berlin. Et j'adore ce stage parce que ça me permet d'apprendre plein de choses sur le métier de journaliste et sur la culture allemande. Klingt auch gut. Und es gibt noch so viele andere spannende Programme.